multiresistente Keime habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Sie sind irre gefährlich. Alleine 670.000 Menschen in Europa erkranken jährlich an Infektionen durch diese multiresistenten Keime und das Problem ist, kein Antibiotikum kommt dagegen an. Wie kommen wir raus aus dieser Antibiotikakrise? Diskutiert mit am 6. November in der Bundeskunsthalle Bonn bei unserer Talkreihe Science on. Ticket gibt es über die Bundeskunsthalle Bonn oder aber über Bonn Ticket. Wir freuen uns auf euch.